Heute ist Weltalphabetisierungstag. Seit Mitte der 60er Jahre wird alljährlich am 8. September an die Folgen von Analphabetismus erinnert. Allein im Landkreis Teltow-Fleming können schätzungsweise 15.000 Erwachsene nicht richtig lesen, schreiben oder rechnen. Alltägliche Aufgaben wie der Weg zum Amt, der Anamnesebogen beim Arzt oder die Fahrt mit Bus und Bahn können für diese Menschen zur scheinbar unüberwindbaren Hürde werden. Die eigene Schwäche zu offenbaren und fremde Personen um Hilfe zu bitten, fällt Betroffenen oftmals schwer. Über Informationsmedien sind diese Menschen kaum zu erreichen. Hier sind Verwandte, Bekannte und Weggefährten gefragt, um Betroffene direkt und persönlich in ihrem Lebensumfeld über Lernmöglichkeiten zu informieren. Ich kann nicht lesen. Ach, das wusste ich ja gar nicht, aber ich habe eine Idee, wie man ihnen helfen könnte. Das Mehrgenerationenhaus Bürger und Kieztreff in Luckenwalde möchte gering literalisierte unterstützen. Wir nehmen sogenannte funktionale Analphabeten an die Hand, schaffen Vertrauen und reden gemeinsam über Möglichkeiten, um ihre Situation zu verbessern. In unseren Lesekochkreisen treffen sich Gleichgesinnte und bereiten gemeinsame Mahlzeiten zu. Jede Woche gibt es bei uns außerdem den Plaudertreff, bei dem der Erfahrungsaustausch in geselliger Runde im Vordergrund steht. Durch spielerisches und angeleitetes Lernen können Betroffene bei uns im Mehrgenerationenhaus Hürden abbauen und wieder einen ersten Zugang zur Welt der Zahlen und Buchstaben finden. Lassen Sie uns gemeinsam aktiv werden, um Menschen, die nicht richtig lesen, schreiben oder rechnen können, eine neue Perspektive zu zu geben.